Was wollen Frauen? Das ist, glaube ich, eines der Kernthemen, warum du überhaupt auf diesem Kanal bist. Und wir wollen es heute lösen. Eingeladen habe ich Lola Sparks. Hi! Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich da bin, Andi. Ich bin Life und Dating-Coach, vor allen Dingen für Männer, aber auch für Frauen. Und ja beleuchte es auch immer von diversen Perspektiven. Und ja, freue mich sehr, jetzt hier meinen Senf dazugeben zu dürfen. Was macht einen Mann so attraktiv, dass eine Frau diesen Mann möchte? Und Du hast, du hast einen richtig coolen Punkt vorhin, als wir darüber geredet haben, und auch, auch und hast gesagt, du, du möchtest gucken, ob die Energie passt. Wenn du dir das so vorstellst, dass eine Frau, ähm, wie du es auch aus den Klischees kennst, sehr lebendig ist, viel umherspringt und, und, und gerne redet und, und, und mit ihren Freundinnen tratscht oder, oder, oder, ähm, oder auch, von, wenn sie mit dir redet, ohne Punkt und Komma von einem Thema zum anderen springt, all das ist Zeichen für das Leben, für, für eine Energie, die deine Energie füllen möchte. Ja? Frauen sind unglaubliche Energiespender. Sie sind, äh, sind ja auch Mütter. Ja? Also sie geben viel, sie haben viel zu geben, weil sie so viel Leben in sich haben. Sie tragen wortwörtlich Leben in sich, wenn sie ein Kind in sich tragen. Ja? Also es ist unglaublicher Energieball, der ihr seid. Ja? Wir Männer ganz anders. <lacht> Wir Männer stoisch. Richtiger Downer. Und machen auch keine Witze, vor allem wir Deutschen können auch ganz ernst sein, ja. ne? wir stehen dann auch einfach da. Verstehen keinen Spaß. Kein Spaß, Mädels lachen, reden, reden, reden und wir hören uns das ganz einfach nur an. Und das macht den Unterschied auch aus von Mann und Frau. Die männliche Energie, die ist sehr in sich ruhend. Das ist der Fels in der Brandung, das ist der Baum, und dass sich das Eichhörnchen in dem Fall, die Frau, drumherum bewegt. Ja. Ja. Man sagt ja auch immer, Gegensätze ziehen sich an. Das kann man in dem Fall tatsächlich so ein bisschen bestätigen, aber da gibt es auch Ausnahmen, also was Einstellungen anbelangt. Also mhm. ähm, Was mir dazu zum Beispiel einfällt, weil du jetzt gesagt hast, der Mann ist so ein bisschen das Äquivalent zur Frau. Mhm. Aber manchmal auch so, dass jemand sich vielleicht den falschen Mann oder umgekehrt, dass du dir als Mann dir die falsche Frau suchst, die mit ihrer Energie gar nicht zu deiner Energie passt, die vielleicht augenscheinlich erstmal, oh, die ist ja toll, ich finde die jetzt super interessant, aber ähm, bei näherem Kennenlernen merkt man vielleicht, dass das überhaupt nicht konform geht. Das muss man sich dann auch manchmal eingestehen, denke ich. Ja, sind, sind meistens auch Männer, die sich ihren eigenen Werten noch nicht bewusst sind, die nicht wissen, was sie wirklich wollen. Weil viele, viele Teilnehmer, die auch zu mir kommen, die beschreiben ihre Traumfrau mit den ersten fünf Punkten auf der Liste. Wenn ich sie fragen, beschreib mal deine Traumfrau, hat es nur mit Aussehen zu tun. Ja. Und das ist Quatsch. Also wenn die, wenn die nur das Aussehen wichtig ist... Ja. Das ist doch logisch, dann musst du dir auch keine Frage stellen, warum sie jetzt irgendwie hohl ist oder warum sie überhaupt nicht deinen Werten entspricht oder warum sie eine kaputte Familie hat ja, oder... Warum man immer aneckt in bestimmten Ansicht, also ja. was vielleicht auch Familienplanung angeht oder andere Dinge, die mehr in die Tiefe gehen. Ja, eine, also eine der wichtigsten Fragen, die ich Frauen auf Dates stelle, man sagt dir immer so, du sollst nicht über, über Ex-Freunde reden oder über Politik oder so. Eine der wichtigsten Fragen, die ich Frauen auf dem Date stelle, ist, in welchem Kontakt stehst du zu deinem Ex-Freund? Weil das unglaublich wichtig ist, weil es so viel zeigt, wie sehr sie, ihr eine, eine gesunde, ähm, tiefe Bindung auch wichtig ist. Und wenn du mit jemandem zusammen warst, ja, wenn du jemandem dein Herz geschenkt hast, dann wirfst du das doch nicht einfach so weg und behandelst es wie Dreck. Also wenn, wenn sie auf dem Date sagt, ach, dieses Arschloch, dieses Schwein, dies und das, mit, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, ha dann, dann stu, bin ich schon mal sehr stutzig. Ja. Und wenn ich dann über die anderen Ex-Freunde frage und sie hat eigentlich durch die Bank weg, nur Schlechtes zu erzählen, Finger weg, Finger weg. Was, wie wird sie dann über dich reden ja. später, wenn jemand nicht mehr zusammen seid? Oder wie wird sie über dich reden, wenn du nicht im Raum bist? Also, äh, mal am Rande besprochen. Ja, ähm, ja. aber diese, diese Energie, die der Mann mit an den Tisch bringt, bei der Interaktion von Mann und Frau, die ist maßgeblich auch dafür da, dass dieser Begriff der Führung auch stimmt. Also ich meine es so ein bisschen in Bezug darauf, du musst dir ja vorstellen, wenn du zu deinem Ziel kommst, eine Frau dann auch in einer Beziehung zu haben, musst du dich ja dann auch damit ihr, Es hört sich jetzt so nach Arbeit an, auseinandersetzen. Aber das kann ja auch Spaß machen. Mhm. Nur wenn das jetzt zum Beispiel schon so aus dem Bruder gerät, dass der Mann die Führung komplett an die Frau abgibt, weil es so einfach ist, ja, die will eh immer alles entscheiden, so, und dann gibt er das alles so ab. Und ja. ähm, dann kann es halt auch wirklich passieren, dass du irgendwann zum Pantoffelheld mutierst. Und das ist für mich so der Grund, warum ich immer sage, versucht wenig bis gar keine Führung abzugeben oder nicht immer nur Kompromisse einzugehen, sondern beharr einfach auch mal auf deine Meinung und steh deinen Mann. Steh deinen Mann. Und da, da schließt sich gerade der Kreis. Diese männliche Energie, dieses, dieser, dieser Mann, was macht den Mann aus? Ein Mann, ja, wenn wir auch von diesem tantrischen Konzept reden, Frau füllt den Raum mit Leben, der Mann ist der Impulsgeber. Ja? Also die Frau ist, ist wilde Energie, die rumtanzt ja? und der Mann ist, ist ein Fels, der ein eine Richtung hat, ja? eine ganz bestimmte Richtung, das ist seine Mission. Das ist, das ist das, was wir auch immer als erstes im Coaching arbeiten. Was ist deine Mission im Leben? Und es muss gar nichts Verrücktes sein oder, oder Exotisches, sondern einfach nur, wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, dass Menschen sich auf dich verlassen können, dann ist das schon mal eine Mission. Und wenn du zum Beispiel dann ähm, deinen Kumpels äh, gesagt hast, wir treffen uns morgen um 19 Uhr, da gehen wir gemeinsam bowlen, und dann schreibt dir die Frau aus Tinder, dass sie morgen um 19 Uhr Zeit hätte, wenn du dann bereit bist, deine Mission abzugeben, ja? ja? und deine Mission ist Zuverlässigkeit, dann wirst du das für sie zwar machen, aber sie wird das spüren, dass du nicht... dass Du, dass du, nicht, du tanzt nach du ihrer Pfeife ne. Selbstvertrauen, sagte Dominik mal. Selbstvertrauen kommt von Selbstvertrauen. Und wenn du dir selber nicht mehr vertrauen kannst, weil du dir selber ein Wort gegeben hast, du hast dir selber versprochen, ich bin zuverlässig, ich werde da sein. Und dann hältst du es nicht, dann kannst du dir selber nicht vertrauen. Ergo sinkt dein Selbstvertrauen. Und das merken Leute. Und deswegen bist du dann nicht mehr auf deiner Mission. Ja, du stehst nicht mehr dein Mann, wie Lola es gerade gesagt hat. Und das finden Frauen einfach zum Kotzen. So, was möchte eine Frau? Eine Frau möchte einen Mann. Ein Mann hat eine Mission. Ein Mann verbiegt sich nicht. Ja, ein Mann bleibt bei seiner Sache. Und das reicht aber auch nicht. Denn er soll ja auch Gefallen an ihr haben. Ne? Wenn er einfach nur sein eigenes Ding macht und immer auf sie scheißt und niemals, niemals ihr Aufmerksamkeit... Ein bisschen so ungünstig, ja, also es ist so ein... So ein ja, schmaler Grad auch, ne? zwischen sein eigenes Ding machen, aber auch der Frau Aufmerksamkeit schenken und dann neigt man aber auch ganz schnell dazu, die Frau eher so auf den Podest zu heben. Ne? Also so ja. dieses äh, Anhimmeln und sie ist so toll und dann fängst du aber wieder an, dich klein zu machen und äh, nieder oder runter zu machen oder so zu vergleichen und dann, ähm, das ist so ein Problem, was ich immer sehe, man denkt immer, die Frau ist auf einer Seite und der Mann ist auf der anderen Seite. Das ist oft so, ja. erlebe ich auch in Coaching-Gesprächen oft, das ist wie Gegner, fühlt sich Aha. das manchmal an ja. und im Endeffekt musst du es aber so sehen, ihr seid doch beide auf der gleichen Seite, weil ja. im Endeffekt wollt ihr ja auch dasselbe Glück, Zufriedenheit, Partnerschaft, dieses gemeinsame Wir-Gefühl und ähm, da, da hat es keinen Wert, nicht auf gleicher Augenhöhe zu sein und sich anders zu verhalten. Sehr cool. Genau richtig. Super, dass du das gerade angesprochen hast. Das zieht nochmal den Kreis. Ja. Weil, man <lacht> dauernd Kreis hier. weil wenn du auf äh, wenn wenn du auf deiner Mission bist, ja, dann ist das nächst Sexieste, was du machen kannst für eine Frau, ist, sie auf deine Mission einzuladen. Oh. Ja. Bleibst dabei, was du machen möchtest. Zum Beispiel, ja, dieses, dieses typische Beispiel, wenn du, äh, wenn, wenn eine Frau dich fragt, was wollen wir heute Abend machen? Dieses, deine Freundin fragt dich, was wollen wir heute Abend machen? Du sagst, wir können essen gehen. Und dann sagt sie, ja, aber wo gehen wir hin? Und du sagst, ja, du entscheidest. Und dann, ja, wir können dahin, dahin, dahin, dahin. ja, weiß ich auch nicht. Sie fragt dich, wo möchtest du denn hin? Und du sagst, keine Ahnung, entscheid, keine Ahnung, entscheid du. du. ja, der Klassiker. Du, deine Reise sollte für dich klar sein. Ja, es fängt schon bei diesen kleinen Dingen an. Wenn du Hunger hast, dann geh doch mal in dich, du hast diese Verantwortung für dich, deine Mission sollte klar sein. Dann sag, okay, ich habe Bock auf Sushi. Dann sag ihr, ich habe Lust auf Sushi, wir gehen heute Abend Sushi essen. Und dann nimmst du ihr diese, diese Last einfach ab und sie wird sehr, sehr dankbar sein dafür, dass du sie von dieser Paradox of Choice befreit hast, und, und eine klare Richtung vorgibst. Ja. Ne? Ist auch immer so ein bisschen so eine falsche Bescheidenheit. Ne? Ich kenne das auch immer von den Iranern, äh, mit dem Bezahlen. Ist ja auch so eine Sache mhm. so, ich bezahle, nein, du bezahlst, nein, du. Mhm. Dann wird es immer so hin und her und keiner sagt mal Klartext, wie mhm. es ist. Ja. Ja. Und es sind so die kleinen Übungen. Ich meine, keinem tut es weh, heute Sushi zu essen und dann halt morgen italienisch. Ja. Also es ist ja. jetzt keine lebenseingreifende Entscheidung. Und das ist der Moment, wo du dann Führung beweisen kannst. In genau. diesen kleinen Sachen. Das ja. ist schon Dominanz, das ist schon Führung. Ja. Ist nicht so, komm her jetzt! Das ist nicht Dominanz. <lacht> genau. Oder das ist jedenfalls keine attraktive Dominanz. Oder gesunde Dominanz. ist dann einfach zu sagen, wir essen Sushi. Ja. Und die, die wird sich automatisch sagen, ja okay. Ja. Kein Ding. Und selbst wenn sie sagt, wirklich, aber meinst, meinst du nicht, hm, ich hatte eigentlich Bist du auf äh, irgendwas anderes, sagst du, vertraue mir. Wir essen Sushi. Wir essen Ja. ja, ja. dann bist du der Felsherr Und du bleibst auf deinem Weg und das findet sie toll. Dafür ist sie dankbar. Und dann wirst du sehen, oh, oh. macht sie den dann. <lacht> es ne? ist aber wirklich so. Also ähm, ich finde es persönlich auch immer ganz schwierig. Man gewöhnt sich das ja von Kindesbeinen an. Also wenn man Schwierigkeiten hat, die kleinsten Entscheidungen zu treffen, ist ja oft auch die Frage, das habe ich mal in einem Video von mir ganz, ganz ausführlich erläutert. Willst du stilles oder Sprudelwasser? Keine Ahnung, mir egal. Entscheid dich bitte. Ja, das, was du auffasst. Es steht beides nebeneinander. Entscheid dich. Und sie kommen nicht, gib mir irgendwas, kommt dann. Also man, man fragt dann viermal, fünfmal, sechsmal und ich, ich nagel den da drauf fest, bis mhm. er sich entschieden hat. Weil das sind die wichtigsten Punkte, weil wenn du dich bei Kleinigkeiten nicht entscheiden kannst, kannst du es auch nicht bei den größeren Dingen. Ja. Und das ist schon meistens viele, viele Jahrzehnte antrainiert. Das heißt, setz jetzt nicht den Anspruch für dich, finde ich jetzt nochmal so ganz wichtig dazu mhm. zu sagen, dass du von heute auf morgen so jetzt den Ton angibst bei den Frauen, sondern es ist auch wieder ein schleichender Prozess. Wie es gekommen ist, geht es auch wieder. Ich habe als Kind sehr gerne die, die Clint Eastwood Western Filme geguckt und äh, die Spaghetti Westerns. Und da hast du schon mal gesehen? Ja? Gefallen sie dir? Mhm. Nee, nicht so. Ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber er ist nicht schlimm. Also ein riesen, riesen ähm, Unterschied von den Clint Eastwood western zu den ganzen Western, die früher, äh, die ganzen John Wayne western waren, wo, wo der Cowboy immer perfekt aussah und, und glatt rasiert. So. Die findest du super? Ja. <lacht> Interessant. <lacht> ja. Ähm, dieser, diese Art von Cowboy, der war sehr perfekt und der der böse Licht war immer eindimensional. Auch sehr böse oder sah grässlich aus. In Clint Eastwood Western ist alles eher Graubereich, realistischer. Jeder hat irgendwie Stoppelbart, der, der Held ist auch nicht so ganz klar, schwarz-weiß, weiß, weiß als, als, als, als Ritter, sondern in der ersten Szene von, von Für eine Handvoll Dollar kommt Clint Eastwood an, eine, an einen kleinen Brunnen von einer kleinen Siedlung, wo so drei Häuser sind. Und von einer Frau kommt aus, aus dem einen Haus raus, aus dem anderen Haus kommt ein kleiner Junge raus. Und, äh, und du merkst, hier stimmt irgendwas nicht. Und er möchte gerade sein Wasser trinken aus dem Brunnen. Da kommt ein fieser Cowboy aus dem, anderen, aus dem anderen Haus raus und hält die Frau zurück. Und der kleine Junge möchte los sein, wird von einem anderen auf der anderen Seite auch ebenfalls zurückgehalten. Und, äh, und es ist eine sehr dramatische Szene, weil die Frau offensichtlich von ihrem Sohn getrennt wird, damit sie irgendwie bei jemand anderem gezwungenermaßen sein soll. Ja? Und, äh, und irgendwann treffen sich die Blicke von ihr und von Dinswood. Und Dinswood ist gerade dabei zu trinken und schaut sie an und schaut wieder weg und trinkt weiter und macht nichts. Und ich fand das so interessant damals, dass ein, ein Held nicht immer sofort etwas macht und immer derjenige ist, der, der sofort für alles einsteht und, und die Sachen be berichtigt, begradigt. Aber was Dinswood später im Film macht, ist, dass er in einem, nachdem er beide Clans miteinander ausspielt, und ähm, sich eine goldene Nase verdient, ist dass er später dann irgendwann sie und ihren Mann und ihr Kind rettet, gemeinsam äh, vonziehen lässt, mit dem Geld, das er gerade verdient hat, indem er die beiden, die beiden Clans gegeneinander ausgespielt hat. Das heißt, er macht also das Richtige, aber zum richtigen Zeitpunkt. Und ist das nicht die Wahrheit, wenn es um die Verführung geht? Das Richtige machen, aber zum richtigen Zeitpunkt? Ja, wenn ich dir jetzt von meinem ersten Kennenlernen sagen würde, ich liebe dich. Ja. Falscher Zeitpunkt, aber das Richtige. Wenn wir zusammen sind, und ich sage dir das nach ein paar Monaten, würde dich das vielleicht freuen. Ja? Weil es der richtige Zeitpunkt ist. Ganz genau. Ja. Ähm, manchmal denkt man, man muss sofort alles gleich raushauen und kann das selber manchmal gar nicht zurückhalten, ja. stellt sich damit aber oftmals selber ein Bein. Richtig. Ist auch, also wenn du jetzt gerade so das erste Date ansprichst ähm, und es geht ja jetzt gleich um Verführung und wie du einer Frau einfach körperlich auch näher kommst, das ist oft so dass Männer zu plump, zu schnell körperlich nahe kommen und beim Lachen extrem irgendwie die Frau so anfassen. oder so, mhm. Kennt ihr vielleicht auch einen Kumpel von euch, dass ihr das so, dieses, dieses machen Männer ganz oft so. Und Frauen haben dann sofort so dieses, fass mich nicht an, ja. also viele Frauen, also die wenigsten würden dann sagen, oh ja, mach weiter. Und ähm, auch das kann natürlich einem schon direkt äh, ins Ausschießen, was das angeht, wenn man zu schnell körperlich wird. Die Männer, die das machen, die haben wenig Empathie. Und deswegen kommen wir zu diesem ja. Punkt der Empathie. Weil eine Frau wird dir immer durch die Blume auch genau sagen, was du tun musst, um verführt zu werden. Also das ist total verrückt. Und das ist ein bestimmtes Konzept, von dem du noch nie gehört hast. Weil ah, der Mann muss Führung behalten, der Mann muss es machen und so weiter und so fort. Aber eine Frau wird dir durch Ihre Signale sagen genau, was du zu tun hast, um sie zu verführen. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine, ähm, eine Frau, eines, also eine, ein Teilnehmer bei mir im Coaching hat neulich mir von äh, einem Date erzählt, auf dem er war. Und die Frau hat ständig, er hat ihr nur ein paar Fragen gestellt über, über Sex, aber sie ging ständig immer wieder auf Sex-Thema. Okay. Und, äh, und seine Interpretation war, war davon, boah, okay, also die, ich, ich bin ja nicht so krass. Die will anscheinend sich einfach nur sich so darstellen, als wäre sie super sexuell. Ich habe ja gar keine Chance bei ihr. Ja? Aber was sie eigentlich sagen wollte, ja, mit, ihrer, mit ihrem Tanz, mit ihrer Energie, die sie da im Raum versprüht hat, mit ihrem sex getalk war, küss mich, mach was, ich habe ich hab Lust, hab Lust, das mit dir zu experimentieren. Komm, küss mich und dann schauen wir weiter und dann können wir heute Abend noch Sex haben und ich habe unglaublich Lust drauf. Er hat es halt falsch verstanden, aber sie hat es ihm eigentlich ganz klar kommuniziert, Nein. weil sie auch mit ihm auf dem Date war. Und mit ihm über Sex geredet hat. Und wenn sie mit dir auf ein Date geht, hast du schon gewonnen. im Endeffekt. Ja, also du, du, die meisten Männer, die verkacken es dann eher auf dem Date, weil sie zum Beispiel nicht genug Führung überlegen. Weil sie die Zeichen nicht sehen und, und dann nicht danach handeln. Ne? Und Da hat sie ihm ja schon ziemlich ins Gesicht geschrien. Aber was sind denn so kleine Zeichen? Das, das, das, das, das sagen wir, weil wir das denken. Aber, ja. aber er hat es nicht, gedacht. Er nicht und gedacht. Und es sind super viele Männer, die das leider halt auch nicht denken. Die ja. sagen so, ich habe keine Zeichen gesehen. Ja. Hm. <lacht> aber Verführung. Ja, und ich finde, das ist eine der schönsten Definitionen. Verführung ist es, ihr zu erlauben, sich mit dir frei zu entfalten. Und da steckt ein ganz bestimmter Glaubenssatz auch drin, in dieser Definition. Und zwar ist das der Glaubenssatz, über den wir gerade, den wir gerade auch schon angesprochen haben. Und zwar, sie möchte dich schon längst. Wenn du, wenn du mit einer Frau redest, dann tu dir selber einen riesen Gefallen und suche nach Beweisen dafür, dass sie dich mag. Genau. Suche nicht nach Beweisen dafür, dass sie irgendwie an anderen Männern interessiert ist oder dass du nicht groß genug bist oder keine Ahnung, nicht gut aussiehst oder etc. Suche nach Beweisen dafür, dass sie dich mag. Und dann werden dir mehr und mehr Dinge auffallen. Zum Beispiel, dass sie dich lange anschaut oder dass sie über deinen Witz gelacht hat oder dass sie das typische dein Haar aus dem Gesicht gestrichen hat. Suche nach den Kleinen und dass sie dich berührt hat. Suche nach allen möglichen kleinen Beweisen. Ja, oder dass sie dich anlächelt oft und oder Oder allein, wenn sie schon länger als zehn Minuten mit, da steht, fünf Minuten, mit das ist Idee auch schon, ja, das ist, ein, das ja. ist echt ein Riesenhinweis. Ja, es ist einfach schon die persönliche Einstellung, mit der du ihr gegenüber sitzt. Die ja. wird einfach vieles auch schon verändern, weil letztendlich ist das eigentlich die Lösung, weil warum küsst ein Mann die Frau nicht beim ersten Date? Oder drehen wir mal den Spieß um, warum küsst eine Frau den Mann nicht beim ersten Date? Entweder, weil man sich nicht traut. Jetzt gehen wir mal weiter, warum traust du dich nicht? Na, weil du dran zweifelst, ob sie es will oder ob er es will. Und im Endeffekt, wenn du schon davon ausgehst, die will das. Die sitzt hier, die redet mit mir, natürlich will die das. Dann musst du nicht mehr dran zweifeln und dann küsst du sie einfach. Und genau das ist im Endeffekt jedes Mal, es ist jedes Mal das Gleiche. Mhm. Egal in welcher Situation. Ja. Du erlaubst es ihr, sich in deiner Gegenwart frei zu entfalten. Das heißt, sie möchte dich sowieso schon und du erlaubst es ihr. Und das zieht sich noch durch alle möglichen anderen Situationen. Beispiel, du triffst sie in einer Bar und ich habe diese Situation super oft, dass ich vorne in einer Bar kennenlerne und natürlich geht sie nicht alleine in eine Bar, sie ist mit Freunden da. Und äh, ja, wie, wie soll man sie denn dann da küssen? Da gibt es ein paar kleine Spielchen, die du machen kannst. Ne? Du kannst, kannst zum Beispiel irgendwie ein Trinkspiel mit ihr machen oder ihr macht Schnick, Schnack, Schnuck oder sowas und der Verlierer, keine Ahnung, muss, muss dem anderen einen ausgeben und, äh, oder der Gewinner kriegt einen Kuss auf die Backe etc. Aber wie kannst du sie denn wirklich küssen, küssen, küssen in der Bar? Und eine der Sachen ist, ist, dass dir bewusst ist, dass ihre Freunde da sind, sie sich dort nicht mit dir frei entfalten kann, obwohl möchte, sie es möchte, weil sie sich beobachtet fühlt. Und das heißt, es liegt an dir, diesen Status, dass sie, sie sich beobachtet fühlt, zu lösen. Und was sage ich dann meistens, wenn ich sie angucke, wenn ich mit ihr rede und irgendwann sage, so, du siehst aus, als würdest du gerade mit mir rummachen wollen. <lacht> und wenn sie dann, dann weiterhin mich anguckt oder nicht nicht Nein sagt, also quasi alles außer ein Nein, bedeutet für mich, ja, aber nicht hier, ich werde beobachtet. Ja. Also spreche ich diesen Gedanken einfach aus und erlaube es ihr, sich mit mir frei zu entfalten und sage, ja, ich weiß, sie beobachten uns Leute, oder? Okay, komm mit. Und nehme ganz sachte ihre Hand und wenn sie mitkommt, möchte sie mit dir knutschen. Und dann nimmst du sie einfach an, ein, an ein, eine kleine Ecke oder sowas, wo ihr unbeobachtet seid oder kannst du sofort oder raus? Oder irgendwie, wenn einer von euch mit dem Auto gefahren ist, kann man sich auch ins Auto setzen. Es also, ist ja auch immer die Frage, ist für, sie Wasser, ist für sie weit weg genug? Also ist weit weg für sie schon um die Ecke? Reicht das schon aus? Oder hat sie dann Angst, dass eine Freundin auf die Toilette geht? Super. So oder ist weit weg irgendwie raus auf die Straßen, einfach nur. Äh, kurz um die Ecke hinter die nächste Litfaßsäule, was, was heißt weit ja. weg oder weit, weit genug, weit genug weg, das ja. ist kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, das muss man auch immer so ein bisschen beachten. Ne? Super Punkt und genau da, Frauen werden die immer wieder sagen, was, was du tun musst, um sie zu verführen. Das ja. heißt also, frag einfach nach, ja. Ja, ihr, ihr verführt euch gegenseitig, frag nach, also, nimmst sie in die Hand, geht, geht um die Ecke und dann sagst du, okay, sehen die uns hier, passt es und wenn sie strahlt, dann heißt das ja. <lacht> Ja, und sie wird höchstwahrscheinlich dann schon strahlen, weil sie mitgekommen ist, weil es aufregend ist, boah, ein Mann, der, der mich führt, der gerade, der weiß, was ich will und, und, und mir das ermöglicht. Dann wird sie strahlen dann hat sie auch Lust auf. Ja. Wenn sie sagt, nee, wir sind noch zu weit weg, äh, wir sind noch zu ja, nah dran, ja. alles klar, gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Ja, ein bisschen weit. weiter weg. Ja, ja und letztendlich, wenn du es in ihr Auto schaffst, dann Jackpot. Ja, dann kannst du auch gleich mit ihr nach Hause fahren. Dann bringst du sie dazu, dass sie das... Äh dass sie den Schlüssel ins Schloss steckt oder wenn sie ein Auto hat, wo man ihn nur hinlegen muss, dass sie einfach das Auto startet und mit dir wegfährt. Lass uns mal was Verrücktes machen und einfach abhauen. Aber dieser Punkt, wo du zu ihr sagst, du, wir werden gerade beobachtet. Ich weiß, du willst gerade nicht mehr rummachen, aber es ist jetzt hier ein bisschen ungünstig. Da musst du einmal deine Eier zusammennehmen, alle, die du hast. Und danach arbeitet das ganze Ding für dich. Das ja, ist, alles. Es ist Ich sage immer 99 Prozent der Zeit, lass alles fließen. Genieß den Moment, ja, sei voll da habe ein, hab ein Gespräch mit dir, aber ein Prozent der Zeit, das sind diese so Momente, da ist dein Killerinstinkt gefragt und da musst du die Situation einfach anpacken. Ja. Da gibt es auch kein Wenn und Aber, da gibt es kein, kein Ja, aber ich war mir nicht sicher. Lieber machst du einen Fehler und lernst aus diesem Fehler, gehst einen Schritt zu weit und holst dir eben eine Abfuhr ab, die du sowieso hättest, wenn du es nicht machen würdest. Ja? Gehst sowieso alleine nach Hause. So, hol dir lieber diese Abfuhr ab und hol dir diese Sicherheit, die, die, die Klarheit, alles klar, okay, es, hat, es hätte nicht sollen sein. Aber da hast du wenigstens die Chance, dass was draus wird. Also nimm mhm. den Mut zusammen, wie Lola sagt, das ist super wichtig, ja. diese 1% der Zeit, da, muss, da, da ist der Mann gefragt. Und dann kannst du einfach so stolz auf dich sein, auch wenn sie jetzt nicht darauf reagiert. Du hast dich einfach getraut und daran wächst du. Jedes Mal ein bisschen mehr. Und dann natürlich auch weiterhin such nach Beweisen, dass das geklappt hat. Ne? So cool, es hat funktioniert, super. Und dann weißt du, ich bin auf dem richtigen Weg. Meine Mission als Mann ist gerade richtig. So. Und übrigens auch ein, ein riesen Irrglaube, der, der auch besteht, ich merke es immer wieder in Coachings, dass Männer sagen, ja, aber ich kann doch eine Frau nicht ignorieren. Wenn sie mir eine Frage stellt, muss ich diese Frage doch beantworten. Sie stellt mir zum Beispiel eine Frage, kommt nicht so häufig vor, aber ganz spezifisch, mit wie vielen Frauen hast du schon geschlafen? Kommt nicht so oft vor. Aber wenn es mal vorkommt, ja, du musst nicht darauf antworten. Du bist nicht dazu verpflichtet zu antworten, oder was machst du beruflich? Das kommt, heißt es meistens eine der ersten Fragen. Auch da bist du nicht dazu verpflichtet, sofort zu antworten, okay? wenn, wenn du auf alles sofort antwortest, dann äh, bist du auch vorhersehbar dann wird das Gespräch mit dir nicht, nicht spannend, weil man weiß ja immer, was man bekommt. Man kriegt sofort eine Antwort. Das heißt also, okay, wenn, wenn, ich irgendwo, wenn ich irgendwie Informationen sammeln will, dann gehe ich zu diesem Menschen. Aber wenn ich eine aufregende Zeit haben möchte, gehe ich zu einem anderen Menschen. Und sei dieser andere Mensch. Sei der Mensch, der nicht alles beantwortet. Sei der Mensch, der, wenn sie fragt, was du beruflich machst, du vielleicht die Frage zurückstellst oder ihr eine Bullshit-Antwort gibst, die offensichtlich Quatsch ist. Du bist Domteur und sowas. Ne, einfach erstmal nicht sofort darauf äh, drauf einspringen, sondern eine Antwort geben, ja, aber nicht die Antwort auf diese Frage. Ja. Ne? Also, wenn du höflich sein möchtest, das höre ich ja immer wieder, ja, ich kann doch nicht unhöflich sein, ich kann doch nicht die Frage ignorieren. Das stimmt nicht. Du darfst die Frage ignorieren, aber ignoriere sie nicht. So, gib ihr eine Antwort, das muss nicht unbedingt die Antwort auf die Frage sein. Genau, du ne? stehst ja nicht da und starrst sie an, ohne den Mund zu bewegen. Also du redest ja schon mit ihr weiter. Ich glaube manchmal braucht man da, ich bin immer der Freund von sehr konkreten Beispielen, weil mhm, ja, manchmal ist wunderbar. es vielleicht schwierig, sich da so dann in der Situation zu performen, wenn man nicht vielleicht sowas ähm, mal beispielhaft gehört hat. Wenn ich dich jetzt fragen würde, mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Zimmer. Warum möchten wir über Zahlen reden? <lacht> ja genau, entweder das, aber jetzt redet er sich schon raus. Das ist vielleicht sogar auch schon so ein bisschen mehr Rechtfertigung. Man könnte zum Beispiel sowas sagen wie, Ja gut, bei Männern ist es immer, wenn sie so eine Zahl sagen, immer plus zehn. Frauen sagen eher immer eine Zahl minus 10. Mhm. Und dann hat man direkt wieder einen Lacher. Das war jetzt nicht schön ausformuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Cool, ja, ja, super. Also da wieder so ein bisschen mehr Witz reinbringen. Ja, absolut. Ja, ich, mein Witz wäre jetzt gewesen, so gehen wir jetzt, äh, als nächstes machen wir irgendwie einen mathe oder sowas. <lacht> <lacht> nee, du bist die 21. Ja, ist gut. Super. 20. Sie ist, sie ist gerade cooler als ich. Das ist schwarz auf weiß. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. ja. Anderes Aber, Beispiel, was, was dir bestimmt schon wieder erfahren ist, bei Tinder. Ja, wenn du mit ihr Tinderst und sie stellt dir eine, eine Frage und du machst dir vielleicht einen Vorschlag, wollen wir uns nicht da und da treffen? Wollen wir nicht dies und das machen? Und sie stellt dir eine Gegenfrage. Okay. Ähm, es ist natürlich okay, dann noch mal auf sie einzugehen. Aber vergiss nicht, es ist dein Job, ihr zu erlauben, sich mit dir frei zu entfalten. Das bedeutet, du kannst dann noch mal auf sie eingehen, ihre Gegenfrage auch wahrnehmen, ernst nehmen, aber bleib dann bei deinem Vorschlag. Dann beantworte einfach die Frage. Meistens Meistens, wenn eine Frau mir eine Gegenfrage stellt auf Tinder, nachdem ich den, den, den, das Treffen vorgeschlagen habe und sie noch immer eine Frage hat, dann weiß ich, sie hat noch nicht genug Vertrauen, also gebe ich ihr einfach alles, was sie braucht. Sie, kriegt sie, dann kriegt sie einen kleinen, längeren Text, wo ich sage, okay, Madame, ich bin Wassermann, ich bin so und so viele Jahre alt, bin daran da geboren, mein Lieblingsessen ist Spätzle, ab und zu esse ich auch mal dies und das und äh, ich glaube, ich sollte mich fernhalten von, von äh, Mäusen, weil äh, meine Katze wird dann irgendwie ausrasten oder sowas. Ich erzähle ihr einfach ein bisschen was über mich, das ist vielleicht ein kleiner Block und dann als letztes sage ich so, jetzt, da du mich kennst, wollen wir uns jetzt treffen und meistens kommt es dann mit einem Lachen, Aha oder sowas, Aber okay, du, du hast mir jetzt echt viel von dir geteilt, wie stellst du dir das denn vor? Ja, dann frage ich, gib mir doch erstmal deine Nummer und schicke ihm eine. Ne? Also du bist nicht verpflichtet dazu, jede Frage die ganze Zeit zu beantworten, weil wenn du das machst, dann landet ihr in, einem, in einer Gesprächszone, die nirgendwo hinführt. Die nirgendwo hinführt. Weil sie wird dich oft auch einfach nur irgendwo hinführen auf einen Gesprächsstrang, der einfach nur weiterhin äh, im Reden bedeutet, äh, bleibt. Ja? Und, und dann das kommt fällt ihr dann auch immer so auf mit den Fragen. Du kommst bei den Punkt nicht weiter, sondern es ist nur einer eine schnelle Frage, der andere gibt eine Antwort. Sie und sie so aus. Nichts passiert. Ja. Ja. Aber es liegt an dir. Du weißt, ihr zwei wollt miteinander etwas haben, ihr wollt euch näher kommen, auch körperlich. So, es liegt an dir, diesen Weg anzustupsen. Genau. Ja. Wollen das Frauen? Das wollen Frauen. Das ist super, weil das ist interaktiv und ich glaube, das ist insgeheim einfach etwas, wo Frauen sagen, wenn es nicht langweilig wird, weil immer wieder irgendwas Interessantes passiert, man lachen kann, man wieder ernst ist, man wieder redet und wieder nicht viel redet, ist das der perfekte Mittelweg, einfach einen Mann interessant zu finden, aber auch umgekehrt natürlich als Mann eine Frau interessant zu finden, weil eins darfst du am Ende nie vergessen. Du musst sie nicht von dir überzeugen, sondern du stehst da eher, weil du schauen willst, ob sie dir genügt oder ob sie interessant genug für dich ist. Ja. Du bist der Wähler. Du bist der Wähler. Richtig. Jetzt sage ich dir noch, was Männer wollen. Ja. Ich Männer wollen. Pass auf. Also. Männer wollen mehr von Lola Spark sehen. Deswegen klick unten auf die oder hier. Dahin klicken. Und unbedingt Lola abonnieren. Sie macht genauso wie ich gerne nicht nur an der Oberfläche rum, sondern geht auch in die Tiefe und ich glaube, das möchtest du auch. Wenn du sowieso bis jetzt schon weiter hier zugeschaut hast, dann wird es dir gefallen. Schau unbedingt vorbei bei Lola. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!